Ja, wir stehen hier mit 50 ungefähr 50 Beschäftigten äh, aus dem Klinikum links der Weser ähm, und hier wird gefordert, dass äh, es genug Schutzausrüstung gibt, dass äh, es eine, eine Prämie gibt, also eine 1.500 Euro Prämie wurde gefordert und dass sie auch endlich ausbezahlt wird. Ähm, außerdem wurde gefordert, dass 500 Euro mehr dauerhaft ähm, gezahlt wird. Ähm, und dass es vor allem endlich mehr Personal gibt, dass äh, eine, eine verbindliche äh, Personalrichtlinie beschlossen wird ähm, nach Bedarf und dass es eben nicht die ganze Zeit Personalmangel gibt wie zuletzt. Und ähm, vor allem auch, dass die Fallpauschalen abgeschafft werden und es ein ausfinanziertes Gesundheitssystem ist. Habt ihr mal geguckt auf eure Gehaltsabrechnung? Ja. Habt ihr nicht gefunden? Ne? Nein. Ja, habt ja ihr nicht auch der tariftreue Arbeitgeber Gesundheit Nord zahlt auch diese Infektionszulage zurzeit nicht aus. Vor der Corona-Krise hatten wir einen Fachkräftemangel. Jetzt sind wir in der Krise und jetzt soll sozusagen äh, das Elektivgeschäft wieder hochgefahren werden. Das heißt, wir haben eine Corona-Bereitschaft und müssen die Patientinnen und Patienten normal wegversorgen, wir haben eine Doppelbelastung, das geht so nicht. Wir fordern Personalbemessung, das heißt, es muss klar sein, wie viele Kolleginnen und Kollegen im Frühdienst, im Spätdienst und im Nachtdienst anwesend sind. Und zwar im Vorhinein, damit die Belastung für die Kolleginnen und Kollegen erträglich ist. Yeah! What? <laughs> Man kann Belastungen über einen gewissen Zeitraum sicherlich aufrechterhalten, aber wenn man keine Perspektive hat, dass das eventuell irgendwann aufhört oder man dafür entschädigt wird, ist das noch viel schwieriger. Deshalb ist es wichtig, dass zum Beispiel alle möglichen Überstunden exakt aufgeschrieben werden, notiert werden und dass dafür gesorgt wird, dass diese Überstunden nicht irgendwie hinten runterfallen, sondern entweder als extra Zuschlag ausgezahlt werden oder zum Beispiel, und das hoffe ich, wenn bald die Pandemie in irgendeiner Weise vorbei ist oder zurückgeht, sich als Freizeitausgleich ähm, erstatten lassen können. Ja, hallo, äh, wir sind von der sozialistischen Alternative und wir stehen heute hier vor dem Krankenhaus, dem Uniklinikum in Köln, weil heute ist, der 12. Mai, das ist der Ta internationale Tag der Pflege und wir wollen uns gerne solidarisch zeigen mit den Beschäftigten im Krankenhaus, insbesondere den Pflegekräften, die auch zu normalen Zeiten schon ähm, mehr leisten als sie bekommen und in der Corona-Krise noch deutlicher wird, wie systemrelevant sie sind. Wir stehen heute hier vor dem Asklepios-Klinikum in Hamburg-St. Georg. Ein Klinikum, das privatisiert worden ist gegen äh, den Willen des Großteils der Bevölkerung. Ähm, jetzt wird dort Profit gemacht mit unserer Gesundheit. Wir fordern die Rekommunalisierung privatisierter Kliniken und die Verstaatlichung. Wir stehen heute hier in Hamburg vor dem Asklepios-Krankenhaus St. Georg, weil wir der Meinung sind, es kann nicht sein, dass Profite mit unserer Gesundheit erwirtschaftet werden. 35.000 Beschäftigten von Asklepios-Konzern haben allein 2019 über 170 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet, der in den Taschen von Aktionären und Bossen landet, anstatt in den Taschen der Pflegerinnen und Pfleger, der Reinigungskräfte, der Menschen, die das Essen machen in den Kliniken etc. etc. dass ich hier was sagen darf. Ich habe überlegt, wie steige ich ein und meistens fängt man ja dann so an mit, äh, seine, Situation, seine Situation zu schildern. Äh, aber da habe ich eigentlich keine Lust mehr drauf. Äh, das machen wir seit Jahren, zu sagen, wie schlecht es in den Krankenhäusern ist, wie schlecht die Situation und auch die Bezahlung ist in den Pflegeheimen, äh, vor allen Dingen in der Altenpflege. Ähm, ich bin eigentlich jetzt hier, um einfach mal zu fordern, was wir jetzt wollen. Das ist natürlich mehr Geld, keine Frage. Und für viele meiner Kollegen, äh, wäre es auch endlich mal ein ordentlicher Tarifvertrag. Ähm, wir fordern jetzt endlich, dass da mal hingeguckt wird, dass mal eine gesetzliche Personalbemessung kommt, dass da mal ordentliche Gesetze kommen, die sagen, so und so viele Pflegekräfte braucht es für so und so viele Patienten. Und nicht, dass jeder Arbeitgeber sich das selber ausdenken kann. Ja? Das führt dann zu Situationen, dass man nachts alleine ist mit 40 Patienten. Ich muss nicht sagen, was da alles schiefgehen kann und auch schief geht